Hast du schon Geld eingezahlt? Ja. Okay, wie viel Geld hast du eingezahlt? 2'000 Franken. Okay. Wie bist du auf die 2'000 Franken gekommen? Aus Gespräch Gesprächen, hinaus, ähm, meine ich mir zu erinnern, dass du gesagt hast, 2'000 Franken für einen Aktienkauf ist so das, was du sagst, das macht Sinn. Das ist in dem Sinne so ein, fast ein Minimum, so meine zu erinnern, für wenn man eine Aktien mal kaufen will. Ja, genau. Und wie fühlst du dich bei diesen 2'000 Franken? Wie, wie sieht der Betrag jetzt für dich persönlich aus? Ja, es also, das ist, das ist doch... Es ist nicht wenig Geld, aber es ist überschaubar. Es ist überschaubar, habe keine Angst, mit 2'000 Franken mal loszulegen. Genau, das ist eigentlich das Entscheidende. Mhm. Oder? In den Aktienmarkt geht es so stark hoch und haben. Man muss damit rechnen, dass man einen substanziellen Teil verliert mhm. wenn man dort investiert. Das ist sicher nur kurzfristig der Fall. Also es gibt ganz einzelne Firmen, wo langfristig wirklich vom Erbe verschwindet, oder das sind aber wahnsinnige äh, Fälle, Also Kodak zum Beispiel oder dann eine, eine Bank oder eine Firma, wo ein äh, krimineller Fall hat wie zum Beispiel Enron oder wo betrogen worden ist, Worldcom wo betrogen worden ist, äh, dann sind die, die Firmen komplett weg. Wenn man aber große Firmen kauft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie weg sind, relativ klein. Und dann kann es aber trotzdem sein, dass die 30, 50 Prozent im Wert gehen, aber die werden sich irgendwann mal wieder erholen. Also das ist, ist schon so etwas. Also mit den 2000 Franken kannst du jetzt für dich sagen, das ist jetzt Spielgeld ein bisschen, oder? oder Lerngeld? Ah, ich hoffe, ich spare es sparen sie in dem Sinne noch, wenn ich sie ihre Aktie anlege. Und nicht nur, dass es ähm, ein Spiel ist. Also, das ist ja Zielsetzung ist es, ja, langfristig dort zu lassen und nicht ähm, wieder rauszunehmen im nächsten Moment. Also, ja, genau, ja. Das wäre ohne Möglichkeit, oder? dass man sagt, ja, als Spielgeld würde ich jetzt, ähm, mir jetzt vorstellen, kaufe etwas, wo ich davon ausgehe, dass es in der nächsten Zeit irgendwie speziell ansteigt und verkaufe es dann wieder. Das ist aber ja grundsätzlich nicht das, was ich jetzt wenn ich nicht im ersten Schritt vorher sondern wirklich längerfristig das, äh, gute, gute Aktien können auszuwählen können, die zu kaufen und später wieder zu verkaufen, wenn ich es Geld brauche, also im Alter schlussendlich. Und was ist deine Meinung, warum du dich jetzt für das Vorgehen entschieden hast? Weniger jetzt die Spiel an der Börse, wo man versucht, einen kurzfristigen eine kurzfristige Gewinn zu realisieren, viele machen das ja, die nennen Day Traders oder sogar allgemein einfach die Traders. Mhm. Du hast dich für etwas anderes entschieden. Kannst du mir noch vielleicht erklären, warum? Also ich stelle mir vor, dass wenn ich mit mit diesen 2000 Franken würde spielen würde, dann ist der Gewinn, den ich in kurzer Frist kann machen, eigentlich relativ klein. Mhm. Also ich stelle mir vor, ich müsste sehr viel größere Summen können, drei und nehmen, damit ich wirklich eine Gewinn mache, dass sich das überhaupt lohnt, der Aufwand. Und ich würde mir jetzt nicht zutrauen, in diesem Sinn wirklich über, über das Fachwissen, Branchenwissen, je nachdem, ähm, zu verfügen, für, für solche ja, kurzfristige Spekulationen in diesem zu machen. Das ist nicht aktuell jetzt nicht mein, mein Thema und auch nicht meine, ja, meine Absicht in dem Sinn. Wie würdest du formulieren, was du jetzt erreichen mit dem? Mit Aktienkäufen ähm, gute Aktien finden, die kaufen bei überschaubaren Summen, sage ich mal und eigentlich mal nichts machen. Also in der Hoffnung, dass schlussendlich über die Jahre äh, die Entwicklung so positiv ist, wie du es eigentlich abgezeichnet hast. Also wenn man es eben so macht, oder? Ähm, schrittweise einsteigen, schrittweise so wieder rausgehen, dass man eigentlich dort einfach mit, mit der Rendite kann rechnen kann, die doch gut ist, aber die muss nicht irgendwo übermässig äh, explodieren, sondern es soll sinnvoll abgelegt sein, Was würdest du heute für eine Rendite so ungefähr erwarten, über 30 Jahre, eine Jahresrendite? Was du denkst du, wäre eine vernünftige Jahresrendite? Ja, ich, also wenn jetzt die Zahlen sagen, dass sie einfach so die Zahlen, die ich gehört habe, sagen, aber ja. was die wirklich bedeuten, ist es nicht um die 5 Prozent, in, in einem Superfall vielleicht 10 Ja, genau. Das ist das ist sicher eine gute Erwartung. <lacht> ja, also langfristig kann man zwischen 5 und 10% erwarten. In der Schweiz, wo die Aktienmärkte äh, relativ teuer sind, ist es eher mhm. weniger. Ist 5%. Wenn du irgendwo in einen Wachstumsmarkt investierst, wo es dann aber auch meistens ein bisschen verrückter zu und her geht, dann kann es vielleicht auch langfristig 10% sein. Also man mhm. das ist sicher eine absolut vernünftige äh, Annahme. Gut, also du hast dich entschieden für Aktien, ähm, hast du hast sogar Geld in, äh, investiert in, deine, in, deine, in dein Depotkonto bei der PostFinance. Hast du keine Angst, wenn du jetzt anfangen Aktien zu kaufen, dass die Börse komplett abstürzt? Also wenn ich die richtig verstanden, aus unserem letzten Gespräch, muss man mit dem schon irgendwo mal rechnen, dass sie einfach mal abstürzt. Irgendwo. Mhm. Ähm aber für mich leuchtet das absolut ein, dass wenn eben die Preise verkehren, dann kannst du zum gleichen, zum gleichen Preis viel mehr Aktien wenig kaufen. In dem Sinn. Und so hast du längerfristig, wenn du dabei bleibst. Ähm, ja, geht zum Schluss dann eben auf. Ja, also das, das möchte ich eigentlich gerne äh, ein bisschen, äh, noch einmal wiederholen. Oder? Es ist schon so, dass du das Geld, das du heute investierst, das, das kann morgen schon nur noch die Hälfte wert sein kann. Die Börse können wirklich 50% geben. Man hat das gesehen. 2008 war das der Fall. Gewesen. Mhm. Meistens ist es allerdings so, dass es sich wieder erholt ist es ja so, dass du dir zu dem nicht so viele Gedanken machen musst, weil du nicht nur heute investierst, sondern jedes Jahr willst du ja etwas auf die Zeit tun. Und du, du sparst eigentlich jedes Jahr. Und wenn dann so ein Crash kommt und das erste Jahr geht runter, dann kannst du in dem zweiten Jahr viel tiefer, viel mehr Aktien kaufen. Genau. Also sobald du anfängst regelmäßig über die Zeit hinweg ähnliche Beträge, sage ich jetzt mal. Also das am Ende vom Jahr übrig ist, investiert, investierst in die Aktienmärkte, dann musst du dir eigentlich keine Gedanken machen, wenn es so einen Crash gibt im Gegenteil. Dann ist das eigentlich eine sensationelle Zeit, wenn du dann viel viel günstiger kannst mhm. Aktien kaufen kannst. Wichtig ist einfach, dass man dann nicht muss das Geld rausnehmen muss. Dann ist das eine noti Ich weiss von äh, erfahrenen Bankiers, dass ähm, äh, die Leute, die das Geld rausnehmen, wenn es crasht, dass die tatsächlich dann schlussendlich weniger Rendite haben, weil sie nicht mehr rechtzeitig reinkommen. Oder? Das ist, ist tatsächlich so. Und das hat eigentlich einen gewissen Vorteil, wie wir beide, die nicht so viel Zeit werden, mit Aktien verbringen oder? Ich habe auch einen anderen Job. Unser, unser Job ist Finanzresearch äh, zu machen und auch das äh, zu vertreiben. Äh, wir haben dann die Möglichkeit, einfach mit relativ wenig Arbeit dabei zu sein. Und dank dem, dass wir eben auch kaufen, wenn die Börse abgeht, haben wir schlussendlich eine gute Rendite. Schade, ich weiß nicht, was ich für